sind live. Wir sind live. Ja, willkommen zu unserem Talk, zu unserer Talkrunde Titi Girl äh, Frauen im E-Sport. Wir haben hier ein paar Leute eingeladen, um darüber zu reden, um unsere Erfahrungen auszutauschen und wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid und auch hoffentlich dabei bleibt. Haha. Äh, genau, wir haben zum einen, wo fange ich denn jetzt an? Äh, ich fange mit der Thea an. Sie spielt selber Thea Winkwald. Wir wissen nicht mehr ja, ein paar mehr ja. Leute. Die sind. das heißt, ihr seht, wir sind auch nicht, ist sehr wenige. Genau, sie spielt äh, League of Legends, ist selber gerade in Solo-Duo Gold 4, in Flex Gold 2, spielt aber auch vor allem Teamfight Tactics äh, oder tft kurz und ist dort Platin 4 und hoffentlich auch noch aufsteigend. Sie <lacht> streamt auch selber, ihr äh, könnt sie ja auch sozusagen im Stream verfolgen unter äh, Twitch TV Tesaria. und sie trainiert auch in League of Legends ähm, im E-Sportverein, äh, ja, im e in Leipzig E-Sportverein, genau. <lacht> in einem gemischten Team, das muss man ja auch so sagen. Genau, dann haben wir hab ich, äh, haben wir Rey da, Rey muss mal winken, genau. Im Gosplay. Den Gosplay habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden, das wird sie wir uns aber gleich auch noch verraten. Sie spielt auch League of Legends, ist Solo, im Solo-Duo Platin 3 und äh, wollte im Flex noch auf Diamond aufsteigen. Ich weiß nicht, hast du es geschafft diese Woche noch? Oder? Nee, momentan habe ich es noch nicht geschafft. Ich hatte aber auch keine Zeit mehr zum Spielen danach. <lacht> okay, es ist jetzt immer noch Platin 2 oder? Ja, Was genau. Auch? Okay. Genau, sie streamt auch äh, bei, unter Twitch unter RaiLine. Und trainiert auch im Leipzig e verein äh, auch in einem gemischten Team. Wir haben dann die Leonie. Sie Leonie muss auch noch rein, <lacht> äh, ist sozusagen vom 404 Multigaming, ein Verein, den wir euch schon öfters gehört haben heute, dadurch, dass sie so viele Rocket League Teams äh, mit angetreten sind, das, was ich auch ziemlich schön finde. Sie spielt selber aber äh, Counter-Strike in einem Team und auch in einem gemischten Team als einzige Dame. Genau, das Team ist in der 99 Damage Liga in der dritten Division dieser Season und ja, Glückwunsch auch mal dazu. Dankeschön. Und sie streamt auch unter dem Namen äh, Pummelroppe. Ja. Dann haben wir die Christine. Hi. Hi. <lacht> sie ist seit 2019 Sprecherin für Gender Diversity im äh, E-Sportbund Deutschland, oder kurz ESBD. Ist hauptberuflich E-Sport-Journalistin bei den freaks for You Gaming und äh, spielte früher selbst sehr viel StarCraft 2, was unsere, unser Verein ziemlich äh, hypen wird, weil wir uh. viele Fans haben für StarCraft 2 und spielt jetzt aber mehr League of Legends und Valorant, worauf ich ein bisschen neidisch bin, weil ich noch keinen Key bekommen habe. Aber das wird doch... Genau, und wir moderieren das zu zwei mit Hypnot äh, Hypnotize, <lacht> äh, in der einen Ecke und in der anderen Ecke Patina. also ich, hi. <lacht> wir freuen uns sehr, wir werden ein bisschen ein paar Fakten austauschen und äh, euch ein bisschen über unsere Erfahrungen und Meinungen erzählen. Und ich gebe das Wort auch gleich schon ab, damit wir gleich mit den Fragen anfangen können. Ja, wir werden heute über Frauen-E-Sports reden, was auch das, äh, der Titel von dem Stream andeutet. Äh, und hier noch ein kleiner Disclaimer, weil Frauen sind natürlich nicht die einzige unterrepräsentierte Gruppe im E-Sport. Aber aus Zeitgründen werden wir, hier, werden wir uns hier auf äh, Frauen, äh, Frauen beschränken, sowie auch äh, allgemein auf Personen mit weiblichen Körpern. Ähm, ja, und dann würde ich mal anfangen damit was das Thema überhaupt relevant macht. Weil eigentlich ähm, ist ja E-Sport so eine Domäne, was, ähm, wo, wo, wo generell Frauen keine biologischen Benachteiligungen haben, wenn es um E-Sport geht. Ähm, aber trotzdem gibt es, die, gibt es viel weniger E-Sportlerinnen als E-Sportler. Und das ist so ein bisschen ein Paradox. Ähm, laut Nathalie Denk, aus, äh, der, aus der Donau-Universität Krems sind äh, also nur fünf Prozent aller E-Sportler weiblich, was ja auch ziemlich krass ist. Und da würde ich mal die erste Frage, eine ziemlich komplexe Frage in die Runde werfen, nämlich ähm, was, sind die, was sind denn die äh, Gründe dafür, dass es so viel weniger Frauen im, im E-Sport gibt als Männer? Feuerfrei. Also ich, also ich glaube, äh, also ich habe da so die Theorie, äh, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich in der Kindheit früh mit Konsolen auch angefangen habe, dadurch, dass mein ähm, Vater oder meine Eltern auch schon früh Playstation oder sowas gespielt haben und ich damit quasi groß geworden bin, ähm, dass ich quasi in diesen E-Sport- oder Gaming-Bereich reingerutscht bin. Aber ich glaube, viele Frauen oder Mädchen, die damit halt erst nicht so viel zu tun haben, wird es quasi auch direkt als, als Jungssache oder sowas vermarktet oder allein schon in Filmen, Serien oder so sieht man halt meistens Frau, äh, Männer oder Jungs, die halt Computerspiele spielen und wenigstens, also die wenigsten sind von Frauen. Und äh, ja, ich glaube, deswegen ist, also fängt es halt auch schon ganz schön früh an mit so Rollenmodellen und Vorbildern und sonst irgendwas, dass man da halt schon im vornherein Kopf oder vornherein im Kopf hat, ja okay, ist eher was für Jungs und ja, ich glaube, das ist halt ein großes Problem daran, dass viele sich da also, halt noch nicht selber so sehen als Frau. Das denke ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, das Problem ist, dass sich das auch erst so in den letzten Jahren immer mehr etabliert hat, dass immer mehr Frauen in das Gaming finden. Aber es ist trotzdem noch, dass es immer noch mehr Männer in dieser ganzen Gaming-Geschichte gibt und das halt auch erst sich aufbaut in, den, in der Zeit. Eben gerade durch dieses Rollenverteilen. Also ich kenne das, auch wenn ich überlege, bei mir früher, ich war glaube ich so die Einzige von ganz vielen Mädels, die irgendwas damit zu tun hatte oder irgendwie in dieses... Gaming reingekommen ist und ähm, das geht, glaube ich, vielen so. Ich glaube, dadurch fängt das schon an, dass Frauen einfach weniger vertreten sind noch. Also ich stimme da meinen Vorrednerinnen auf jeden Fall auch zu. Ähm, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht und ich glaube auch gerade im E-Sport kommt noch äh, ein weiterer Punkt einfach hinzu, der ähm, meiner Meinung nach einfach auch strukturell bedingt ist. Also es gibt ja mittlerweile, also das sehen wir auch hier, es gibt ja genug Frauen, die mittlerweile Videospiele spielen, aber in die Spitze schaffen es halt nur ganz wenige. Und wenn man sich da halt auch mal mit Leuten unterhält, ähm, also ich habe auch zum Beispiel, ich weiß, also Miss Havi zum Beispiel, das ist eine weibliche Counter-Strike-Spielerin, mit der habe ich mich dazu unterhalten und sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie häufig auch diskriminiert worden ist. Also gerade wo man Spiele irgendwie hat, die einen Voice-Chat haben, Valorant ist da ja auch gerade ein sehr, sehr, ähm, ein sehr neues Beispiel für, dass viele Frauen, sobald sie in den Voice-Chat gehen, halt auch dumme Kommentare bekommen. Und da verstehe ich natürlich auch, dass man gar keine Lust hat dass, oder gar kein Bestreben hat, irgendwie äh, pro in einem Spiel zu werden. Ähm, wenn man da die ganze Zeit irgendwie auch nur beleidigt wird. Also ich ähm, weiß, dass manche das schlimmer haben als andere ähm, und ich glaube, das spielt da auch nochmal eine Rolle, warum dann letzten Endes so wenig Frauen auch irgendwie in die Spitze kommen, ähm, weil da, glaube ich, auch nochmal eine Barriere hinzukommt. Ja, diese ja. Belästigung wurde auch tatsächlich im Chat gerade angesprochen, auch im Voice-Chat, aber da würde auch das Punkt gemacht, dass das nicht äh, unbedingt ein Voice-Chat sein muss. Also ein Chat re reicht da auch ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, ja, das war tatsächlich auch, glaube ich, der Punkt von meiner besten Freundin damals, weil ich habe damals, ich glaube, als ich 15 war oder sowas, hatte ich angefangen, Counter-Strike zu spielen und habe dann natürlich versucht, so meine Freundin, die irgendwie in meinem Freundeskreis bin, die ich irgendwie noch so ein bisschen zum Gaming begeistern konnte, äh, auch an CS ranzubringen. Und da hat sie aber dann, als sie erfahren hat, dass sie da reden muss im, im, im Voice-Chat, weil, ich meine, es ist nur mal ein Teamspiel und da musst du halt kommunizieren, äh, hat sie direkt einen Rückzug gemacht und gesagt, nee, was ist, wenn die mich dann da anschreien und sowas. Und sie hat es halt auch schon so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen. Und ähm, deswegen, sie hat halt immer, wenn sie CS überhaupt mal gespielt hat, hat sie Deathmatch oder sowas gespielt, wo sie nicht reden musste, weil sie sich halt in dieses Competitive einfach nicht reingetraut hat, zu, zu gehen, weil sie dann gesagt hat, oh, ich muss jetzt reden, dann möchte ich nicht, wenn mich die Leute verurteilen, aber ich kann es halt auch verstehen mit so Background-Stories, sag ich. Und das gibt es halt auf jeden Fall. Ist leider so. Ja, also kann man sagen, dass es nicht nur die direkte Belästigung ist, aber auch die Angst vor der Belästigung, dass auch viele Frau, die auch viele Frauen bl davon blockiert, im E-Sport tätig zu werden. Ja. Also ich glaube, jeder hat da auch irgendwie schon mal so eine Erfahrung mitgemacht, würde ich mal behaupten, oder? Also ähm, einfach nur, also ich habe halt immer dieses Argument irgendwie, ja Männer werden doch auch geflamed so, ähm, der Unterschied, also das stimmt auch und das möchte ich auch den Leuten gar nicht absprechen, aber der Unterschied ist halt, dass es sich das bei Frauen hauptsächlich immer auf das Geschlecht bezieht. So, und das ist halt dann nochmal was anderes. Bei Männern ähm, ist es dann meistens okay, weil die vielleicht schlecht sind oder, ne, oder vielleicht irgendwas Doofes gemacht haben, aber bei Frauen bezieht sich das halt immer aufs Geschlecht und ähm, was halt auch nochmal ein Punkt ist, das ist mir jetzt auch gerade in Valorant halt sehr stark aufgefallen, ich nutze das Beispiel einfach, weil ich es gerade so viel spiele, ähm, ich bin noch nicht mal im Scoreboard irgendwie die letzte ähm, in vielen Spielen, aber wenn ich Boys spreche weil ich trotzdem die ganze zeit geflamed und ähm, also gefühlt muss man sich da als frau halt auch immer noch stärker irgendwie beweisen letzten endes ähm, um zu zeigen so was man eigentlich kann und ich glaube das ist auch noch mal eine krasse hürde das ist anstrengend also ich kenne das aus das kann ich selber erzählen dass äh, ich hatte mal einen namen der ein zusammenunternehmen der war ein bisschen da hat man sofort gesehen dass er weiblich war so Sag ich mal. Und ich habe den äh, nicht lange behalten, weil ich schon im Champ Select, das heißt, man hätte gar nicht mal gesehen, was ich eigentlich spiele oder was ich spielen kann oder wie gut ich bin, wurde ich schon äh, im Prinzip runtergemacht. Und auffallenderweise natürlich auch von deutschen Jungs oder Männern, keine Ahnung. Und das war irgendwann auch sehr belastend, weil man dann einfach nicht mal sich nicht mehr auf das Spiel konzentrieren konnte, sondern nur irgendwie darum kämpfen musste, äh, zu diskutieren, dass man eine Frau ist. So. Und das ist natürlich sehr belastend. Und Happy Turtle fragt gerade, wie wir damit umgehen. Weil es ja, offensichtlich haben wir es ja geschafft, weiterzuspielen, obwohl wir die ganze Zeit diese Erfahrung gemacht haben. Und er möchte äh, sie ist. möchte gerne das Geheimnis davon wissen. Äh, also, ich hatte gerade gestern erst Fall lustigerweise mhm. einen Scream, dass ich äh, quasi ein Game gestartet habe, League of Legends. Und äh, ich habe Phil gecute, weil ich so ziemlich alle spiele momentan. Und ich bin auf der Top-Lane gelandet, das ist ja jetzt keine typische Position <lacht> für Frauen, sag ich jetzt mal. Also es sind wirklich weniger Frauen Top-Lane. Und ich habe halt äh, einen Champion gepickt, wo halt dann schon wieder an anfing, ja, E-Girl. Und äh, dann ging es die ganze Zeit so weiter irgendwie im Game, im Chat wurde ich halt das ganze Game geflammt, obwohl ich halt nicht die Schlechteste war, so also hat gefeedet, Mitte war auch kacke. Jungle war nie da und äh, irgendwie haben sie sich die ganze Zeit darauf aufgehängt und alle sind mit auf den Zug aufgesprungen so und äh, ich habe mir dann auch so gedacht, okay, das Game ist jetzt nicht mal zu Ende, ich muss diese Person nie wiedersehen so und ähm, meistens ist es dann doch aber ziemlich belustigend, gerade wenn man dann streamt, währenddessen ja, kann man so mit seinem Chat und seiner eigenen Community, die ja das mögen, was man macht, so äh, damit, ähm, sag ich mal, drüber belustigen ein wenig dass man sich halt quasi an solchen Kleinigkeiten aufhängt und nicht jetzt auf das Wesentliche achtet. Ja. glaube. Sorry. Also, <lacht> ähm, ja, also mir fällt das auch auf, ich zum Beispiel, ich habe auch weniger Lust jetzt Solo-Cue oder sowas zu starten. Ähm, allein aus dem Grund auch schon. Und ich sag mal, wenn man mit Mates cute oder sowas, man halt so zu dritt oder sowas, dann kann man da halt auch Witze drüber machen. Aber am Ende des Tages, also zumindest ist es bei mir so, ähm, dass ich da dann schon drüber nachdenke. Also, ich mache mir dann halt nicht viel draus, aber ich denke halt drüber nach trotzdem. So Und dann denke ich mir halt, also immer wieder so, okay, weiß ich nicht. Mein Gefühl ist, der wird es halt nicht weit bringen in, in CS, weil, weiß ich nicht, meistens fliege ich dann halt auch über ja. den. Und äh, von daher, weiß ich nicht. Also, man muss halt einfach drüber stehen. Es klingt blöd, weil man es immer wieder sagt, aber am Ende ist es, weil ich meine, was haben sie davon, wenn sie dich beleidigen, weil du eine Frau bist? Wollen sie die eine Freundin haben oder so? Also vielleicht wollen sie auch eine haben. Ich weiß es nicht, aber... Ja. Ich glaube, ich glaub, ihr beide sprecht da halt zwei sehr, sehr wichtige Punkte auch an. Letzten Endes, selbst habt oh, es beide gesagt <lacht> okay. Okay. Um, okay. Ich war nicht weg. Ich glaube, jetzt beide sprecht da halt was Wichtiges an. Also ich mache das halt auch so, dass ich halt meistens nur irgendwie mit Freunden auch cure und einfach auch dieser Community-Aspekt, den du halt auch gerade genannt hast, Ray. Um, also zum Beispiel, ich habe halt auch sehr stark einfach über meine Erfahrung angefangen zu sprechen und auch mit anderen Frauen und dass man, also ich will nicht das Wort Verbünden irgendwie nennen, aber ja. ne, aber dass man halt mit anderen Frauen noch drüber spricht und halt einfach auch merkt, so okay, du stehst nicht alleine da und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig, um damit auch irgendwie letztendlich umgehen zu können. Also egal, ob es jetzt äh, mit anderen Frauen darüber sprechen ist oder mit Freunden einfach zusammenspielen, ähm, aber einfach dieser, also einfach dieses Gefühl, dass man halt nicht alleine ist, so das finde ich einfach sehr wichtig. Aber zum Teil halt auch, dass man mit Männern darüber spricht, dass Männer ja. auch bewusst, denen bewusster wird, dass es dieses Problem gibt, so, weil viele wissen davon gar nicht, so, ja. so komisch es auch klingt. Ja, ich habe, ähm, gestern, also oh man, also auf Twitter ging halt so ein Clip viral von ähm, einer Streamerin, die halt Valorant gespielt hat und wo sie halt beleidigt worden ist, weil sie eine Frau ist und der Typ hat das Spiel geworfen und alle drum und dran und da war wirklich in den Kommentaren, hat jemand geschrieben so ja, aber das passiert ja nur auf NA, das passiert ja nicht in EU und <lacht> Leute, ne, Leute sehen halt dieses Problem nicht und ich, wo ich mir auch so denke, so, was? Ja, das ist aber, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, aber wenn man dann mitredet, es gibt ja dann auch genug die sich davon überzeugen lassen. Also ich hatte auch so eine Erfahrung, dass halt ähm, ich mit jemandem, also mit einem Team zusammengespielt habe, die ich nicht kannte und dann erstmal so, okay, hm, du bist eine Frau, na wir kriegen dich schon gezogen irgendwie. Und dann habe ich halt, äh, also ich sage mal, ein relativ gutes Game gespielt und dann war es halt auch so, okay, ja, man kann die Leute davon überzeugen, wenn man danach mit denen noch darüber redet, ähm, dann können die auch schon ihre Meinung ändern und wenn man dann immer mehr, ich sag mal, Männer jetzt dazu bekommt, zu sehen, okay, Frauen können was drauf haben. Also gerade wie hier im Channel war gerade auch dieses ähm, der Kommentar, ähm, dass Männer generell mehr Knowledge haben, würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Also ähm, es kann sein, dass es stimmt, dass sich Männer viel mehr reinsteigern und auch vielleicht ein bisschen mit weniger Angst spielen, aber ich würde es nicht direkt auf mehr Knowledge haben beziehen, weil es gibt auch genug Frauen, die ähm, das Gegenteil beweisen können, dass sie das eben auch können. Also... Das ist auch gerade vielleicht von der Zeit abhängig, die man äh, dafür gibt, halt diese ja, Knowledge zu entwickeln. Ja, ja. Und ja. da wurde schon be auch beansprucht, dass ähm, Männer auch viel äh, früher mit Gaming anfangen. Ja. Genau wegen diesen Klischees, die in ja. unserer Ges Gesellschaft ja immer noch gibt. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass das vielleicht nicht unbedingt was mit Knowledge zu tun haben muss, sondern wenn ich jetzt vielleicht von meiner Teamerfahrung ein bisschen reden kann, ich habe halt auch in ein paar äh, Female-Teams gespielt und ähm, spiele ja momentan auch in einem Mix-Team und so. Und was mir schon aufgefallen ist, ähm, dass Frauen meistens oder oft, was zumindest bei mir jetzt so, ich möchte natürlich nicht für die Allgemeinheit reden, mit weniger Motivation hinter der Sache stecken als, als manche Männer-Teams. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass es das bei Männer-Teams nicht gibt, ähm, aber ich glaube einfach, Frauen legen ihre Prioritäten dann teilweise doch nochmal anders. Also, Zumindest war es bei mir in den Female-Teams oft so, dass halt die Motivation gefehlt hat, wenn man halt dreimal verloren hat, dass die dann gesagt haben, okay, nee, jetzt habe ich ja auch keinen Bock mehr weiterzumachen. Ähm, das ist teilweise bei männlicheren Teams anders. Also da ist eine andere Grundstimmung, sage ich. Aber zum, das war wie gesagt jetzt nur bei meinen Teams bis jetzt so. Ich möchte jetzt natürlich nicht über alle Teams äh, herziehen oder sowas. Deswegen, also das ist nur das, was ja. mir aufgefallen ist bei uns würde ich auch gleich endlich zur nächsten Frage kommen. Und zwar, was eigentlich der Vorteil ist in so einem gemischten Teams oder was? ja Seht ihr da Vorteile auch drin? Ich meine, du hast jetzt gesagt, kein reines äh, Frauenteam kann auch, hat auch Nachteile. Kann ja wahrscheinlich auch für Männer sein. Also ich stelle mir das sogar auch so vor. Naja. Und äh, welche Vorteile seht ihr denn da drin, in so einem gemischten Team zu spielen? Also ich spielt ja da jetzt größtenteils halt alles in einem gemischten Teams? Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, wie gesagt, bei CS ähm, hat man ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei LOL ist oder so, ähm, verschiedene Spielstile, sage ich mal. Und man hat schon gemerkt, dass die Frauenteams eher so ein bisschen zurückhaltender spielen von der Spielweise. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist tatsächlich ein anderes Spielgefühl, ähm, das ich hatte, wenn ich mit Female Teams gespielt habe. Oder allein auch nur mit Female Lobbys oder so, das muss ja noch nicht mal im Team, Team gewesen sein oder in Männerlobbys. Also ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ein Personalitätsding ist oder sowas, aber es hat sich schon anders angefühlt. Aber man kann auch bei, von beiden natürlich profitieren. Also ich sage nicht, dass ich in der Female-Zeit jetzt nichts gelernt hätte oder sowas, aber auf jeden Fall auch viel Wichtiges dabei was ich. Also ich glaube, man kann also, halt von beidem so ein bisschen profitieren. Ja. Also ich glaube, das, ich kenne das auch aus League eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, so dass es Frauen vielleicht, also nicht alle, ich, es gibt auch... Äh, da Unterschiede, aber so jetzt man ähm, vielleicht eher so ein bisschen vorsichtiger, supportive, aber auch vielleicht ein bisschen mehr ähm, auf andere Dinge achten, wie Männer, die dann vielleicht aggressiver reingehen und dadurch kann man aber vielleicht ganz gut voneinander lernen. Also deswegen ist glaube ich, ganz gut so gemischte Teams, die sich dann ganz gut ergänzen und sich dann ähm, also so habe ich zumindest die Erfahrung aus unserem Team, dass man da ganz gut miteinander sich auch einspielen kann, weil man sich auch ganz gut ergänzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein äh, Persönlichkeitsding ist, aber ich kenne, wenn du die Erfahrung aus, ähm, aus deinem ähm, Bereich kennst und aus dem League kenne ich das auch, ähm, ich denke, da ist schon was dran irgendwo. Vielleicht eben auch gerade von dem, wie wir eben als Frauen, ich sag mal, erzogen worden, aufgewachsen sind, wie das blöderweise halt ist, ohne dieses Gaming auf eine andere Art und Weise, irgendwie. ich weiß nicht, klingt vielleicht jetzt blöd, <lacht> aber also, ich denke, da ist was dran. Frauen bringen auf jeden Fall noch eine andere Sichtweise mit ins Team. Ich finde es halt aber problematisch, wenn man jetzt in einem Team ist, was jetzt, ist, sagen wir mal, fünf Leuten besteht, wenn man dann die einzige Frau ist. So, Weil, also ich habe die Erfahrung zumindest gemacht, dass in äh, männlichen Teams dann sich oft Gruppen bilden und dann quasi äh, gegen diese andere Sichtweise vorgegangen wurde zum Beispiel. So. Das, das ist halt, halt so ein Punkt, den fand ich so negativ in meinen Erfahrungen bisher, aber an sich ist es schon richtig, dass äh, Frauen jetzt eine Sichtweise haben. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht so unglaublich viel zu dem Thema beitragen, weil ich selbst eine sp sehr spezielle Art und Weise habe, um ans Spiel ranzugehen. Ähm, aber jetzt so die Erfahrungen, die ich in meinen reinen Female-Teams auch gemacht hatte, waren jetzt eigentlich auch weniger positiv als jetzt in gemischten Teams. Also. Wir haben ja auch eine sehr gute Frage im Chat. Was kann man denn als Mann machen, um sich diesen Problem entgegenzustellen. Ich, ich würde einfach mal reinspringen. Ähm, also Probleme nehme ich jetzt mal an, wirklich so diese Diskriminierungsschiene und Beleidigungen und so nehme ich jetzt mal an. Also prinzipiell erstmal supporten ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Also wenn, was ich halt häufig mitbekomme, ich bin in einem Voice-Chat und werde beleidigt, weil ich eine Frau bin. Und dann ist es aber immer nur ein Typ, der irgendwas sagt und der Rest ist halt still. Also wenn man schon irgendwie solche Sachen mitbekommt, einfach mal vielleicht was sagen oder sich auf die Seite der Person halt irgendwie schlagen. So die meisten Leute sind halt irgendwie nur still und gucken halt zu oder hören nur zu und sagen dann nichts. So. Und ich glaube, das ist generell schon mal einfach ein sehr, sehr guter Punkt. Einfach, wenn man sowas mitbekommt, sich so auf die Seite der Person dann zu stellen, die beleidigt wird. Und Also so doof es auch klingt, das geht ja auch nicht nur für Frauen, sondern das gilt generell für Beleidigungen spielen. Spielen. Also, ähm, mhm. Was, glaube ich, die Welt einen besseren, a better place macht, so. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dass man Beleidigungen allgemein nicht äh, ignorieren sollte. Dass wir auch für ein, eine bessere Atmosphäre allgemein sorgen können, ähm, auch wenn wir da vielleicht alleine sind gegen die Beleidiger, ähm, aber das bringt mich auch tatsächlich zu der nächsten Frage, nämlich was kann man so allgemein aus eurer Erfahrung tun? Damit es mehr Frauen im sport gibt. Auch als Pe ähm, Perso äh, Person oder auch als Verein? Ich glaube, also es hat auch viel mit Sichtbarkeit zu tun. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo man am Anfang sehr gut anknüpfen kann. Einfach zeigen, so Frauen sind willkommen. Ähm, das kann auf ganz auf einfache Weise sein. Also vielleicht sowas auf die Webseite schreiben wie ähm, ja, bei uns ist jeder willkommen, egal ob Geschlecht, Herkunft oder sonst irgendwas. Ähm, ich, beim, ich war mal bei einem Arbeitgeber, wo wir das halt in die Jobbeschreibung reingepackt haben und, mein, und dann hat mein Chef wirklich gefragt, so brauchen wir das denn überhaupt? Ähm, ja, also, es ist doch, ja. ja und also, das ist doch klar. oder? Ist, ja, aber ne, wir müssen das halt mhm. nochmal ansprechen, weil Leute... also Einige, ich weiß, Männer oder ich möchte das gar nicht gener generalisieren, aber einige Leute verstehen das halt nicht und die können sich die denken, hey, wofür brauchen wir das denn, das ist doch klar. Aber ich glaube, man fühlt sich dadurch nochmal stärker angesprochen, wenn sowas zum Beispiel einfach auf der Webseite steht, so hey, jeder ist willkommen. Ähm, oder wenn man Frauen auf Fotos sieht, ähm, also wenn ich irgendwo in einen Verein gehen möchte und dann haben die ein Foto auf der Webseite, wo 50 Männer sind, so ich glaube, da möchte ich mich nicht anmelden. So, so geht es ähm, mir auch mit Arbeitgebern. Ja, genau, genau, richtig, ja, oder? Ja. Nicht. Ähm, genau das. Und ich glaube, also viel hat auch einfach mit Sichtbarkeit zu tun und einfach zu zeigen, so, hey, ähm, wir haben hier Frauen und du bist nicht alleine. Ähm, und wenn man vielleicht doch noch keine Frau hat, dann eben genau das, also einfach einen Text auf die Website packen oder so. Ähm, und sagen, hey, man ist äh, inklusiv und ja. Ja, genau, diese Vorbildfunktion wurde auch im Chat angesprochen. Ja, also die von euch, die äh, streamen, fühlt ihr euch auch so ein bisschen wie Vorbilder für andere Frauen? Ja, also ich würde sagen schon irgendwo, weil, ähm, also ich habe tatsächlich auch öfter mal welche, die dann kommen und fragen, Hey, wo ähm, traust dich das? Wie machst du das? Hast du Tipps für mich? Und so. Ähm, weil ich dann auch sage, mach einfach, wenn du Bock hast und ähm, steh drüber, wenn irgendjemand was dagegen sagt. Und ähm, irgendwo geben wir dann, machen wir vielleicht dann anderen Frauen auch Mut. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht, ich bin halt auch nur Gold, ich bin nicht die beste Spielerin, aber trotzdem streame ich und zeige das. Und es gibt Leute, die wollen das sehen und es gibt Leute, die finden das gut. Und genauso kann jeder andere, egal wie gut oder schlecht, kann halt einfach spielen und machen, auf was er Bock hat. Und ich finde, das können wir dadurch ein bisschen nach außen tragen macht einfach und macht einfach, auf was ihr Bock habt und keine Ahnung, zieht dabei an, auf was ihr Bock habt und ja, so. Also. Aber zieht euch was an, ne? Äh, ja, aber <lacht> das heißt, zieht euch was an, ja, aber im Prinzip. Auch, äh, beide Geschlechter ungelogen. Macht halt ein Cosplay oder nicht oder was weiß ich, aber ist doch egal, was andere darüber sagen. Also so würde ich es jetzt sagen schon. Ja, also. Äh, meine Viewerbase besteht wahrscheinlich hauptsächlich aus Männern, aber äh, selbst da habe ich teilweise Leute, quasi, äh, die mich fragen, wie ich da quasi, wie ich das mache, und wie quasi, ich das Selbstbewusstsein habe, selbst wenn mal Kritik kommt und das, oder negative Sachen. Das ist halt äh, auch schon öfter mal der Fall gewesen. So, äh, da muss man dann halt einfach drüber stehen. So. Und, äh, ganz wichtig halt, dass man so an sich selbst glaubt und das aber auch nach außen trägt, um anderen Quasi auf jeden Fall den Mut zu machen, auch, also jeder kann das. <lacht> so. Um das auch so ein bisschen zu unterstreichen, ähm, also nicht nur im Gaming, sondern es gibt halt wirklich allgemein auch Studien, die zeigen, wenn Frauen in höheren oder in Vorbildpositionen sind, dass das andere Frauen wirklich ermutigt, ähm, das auch zu machen. Also deswegen, ähm, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber deswegen ähm, Frauen irgendwie in Führungspositionen oder so, genau sowas. Und es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass äh, das andere Frauen inspiriert. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, also auch gerade bei euch, wenn ihr irgendwie streamt, dass halt Frauen das machen und ähm, einfach andere dazu dann auch inspirieren. Das gleiche zu tun. Und da habe ich meinen Tisch getroffen. Ja, dann... Ähm Zeit schreitet irgendwie schneller voran. Ich würde am liebsten noch so viele Fragen stellen. Wir hätten es auch eine Stunde erweitern sollen. Ich, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich finde, wir sollten das wiederholen, auf jeden Fall. Ja. Äh, ich denke, der Chat ist auch irgendwie voll dabei. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, oh, wird es langsam gerade ein bisschen komischer wird. Aber ich habe auch noch nie so lange äh, Texte gesehen, also ähm, Chatnachrichten <lacht> gesehen. Die waren halt nur so lange. Ich dachte, oh, wir sie, Ja, und ich vielen Dank Annika. für die Follows. Ja. Äh, was, Entschuldigung? Vielen Dank für die Follows. Wir sind gerade oh, ja. ähm, hier reingegangen, hier in dieser oh, danke. So. Genau. Äh, leider müssen wir auch schon so langsam ein bisschen zum Ende kommen, äh, was mir eingriff voll leid tut, weil ich gerne so, so gerne noch heute diskutieren würde. Deswegen äh, würde ich gerne nochmal, was eure Zukunftswünsche sind, was eure Wünsche für die Zukunft sind. Also rumpoliert. Äh, zum Thema Gender Diversity. Was wünscht ihr euch von dieser Welt da draußen? Was soll man anders machen? Was, welchen Message würdet ihr da rausgeben wollen? Welche Message würdet ihr anderen Leuten geben wollen? Ob Männern oder Frauen oder Geschlechtslosen? Seid nett. <lacht> ich ich glaube, das trifft es tatsächlich ziemlich gut auf den Punkt, weil damit wären halt tatsächlich schon sehr, sehr viele Probleme gelöst, was Frauen im E-Sports angehen würde. Also ich glaube, viele würden sich dann einfach mehr trauen, in die E-Sports-Szene reinzukommen und würden allein auch schon den ersten Schritt machen und wie gesagt, wie meine Freundin halt anfangen zu spielen ähm, und deswegen sage ich ja einfach, seid netter zueinander, das hat jetzt nicht nur was mit Frauenfeindlichkeit oder sonst was zu tun, sondern mit allem. Ich meine, man muss nicht böse sein. Tiberium sagt auch, seid immer nett zueinander, okay. Grundregel. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dem gibt es glaube ich nichts hinzuzufügen. Sehr schöne abschließende Worte. Das finde ich auch. <lacht> äh, wir wollen auch einladen. Dass <lacht> ähm, ja, genau. Wir, äh, wir werden auch noch im Discord für euch da sein, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder weiterhin diskutieren wollt. Also da wird wahrscheinlich die Mehrheit von uns da sein. Genau. Wir haben so wir wahrscheinlich ich genau. auch noch Werbung für uns. Äh, Ray und ich ja. machen 21 Uhr dann noch ähm, kleine Viewer-Games League. Ähm, Wer da Bock drauf hat, äh, auch gerne reinkommen, einfach Bescheid sagen und mitspielen. Genau. Auf Kanal B läuft das dann nicht auf dem, wo ihr gerade sind. Nee, also leider weiß, nicht, auch. weil das nicht funktioniert hat. So, okay. <lacht> äh, wir werden also, auch leider auf unseren eigenen, weil ähm, unsere, ja, <lacht> sehr, sehr schade. Aber ähm, danach ist noch Joel. Äh, da bin ich auch dabei ähm, und ja. Ray vielleicht auch, je nachdem wie spät es wird. <lacht> ja, also ich mache heute tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen länger. Genau, dann ja. alle zusammen. Das ist dann, glaube ich, auf Kanal A auf jeden Fall. Ich könnte auch mitmachen? Ne, das ist auf Kanal A, genau. Dann später abends, nachdem, äh, das ist dann danach AOE erstmal, ein, äh, Age of Empires Cast, äh, Loero Cast, so heißt das. Und danach äh, wird Joel dann nochmal eine Runde mit uns spielen, die Bock, Bock haben dazu. Das heißt, ihr werdet uns von einigen wiedersehen. <lacht> genau. Äh, Der Alterscode wurde auch schon angegeben, wie man reinschauen kann. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt auch verabschieden. Ihr dürft auch gerne noch äh, abschließende, abschließende, abschließende Worte oder Auf Wiedersehen sagen, wenn ihr noch was habt. Nein, oh, schweigsam! Das war ein guter Denkt an den Muttertag. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Wir danken vielmals, vom, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Wir freuen uns auch, dass ihr so rege mitdiskutiert habt und freuen uns auch, ja, dass ihr euch engagiert. Ja, Danke so. vielen Dank. <lacht>